So, willkommen zur Vorlesung ähm, Bewegungswissenschaft. Es geht heute um das Optimieren von Bewegungen. Wir hatten ja schon das Neulernen von Bewegungen besprochen ähm, und uns auch ein bisschen um das Lehren von Bewegungen gekümmert. Jetzt geht es um das Optimieren und unter Optimieren fallen zwei wichtige Konzepte, nämlich zum einen das Stabilisieren und die variable Verfügbarkeit und da wird es zunächst in diesem Schnipsel drum gehen. Erstmal eine kurze Definition von Optimieren. Unter Optimieren verstehen wir den Abschnitt im langfristigen Lernprozess, der sich an das Neulernen anschließt. Dabei wird das Vermögen in bestimmten Situationen durch bestimmtes Verhalten bestimmte Effekte zu erzielen ihr erinnert euch, das war die Definition von Lernen, so verändert, dass auch unter erschwerten Bedingungen die Bewegungsaufgabe schnell und präzise gelöst werden kann. Wenn wir jetzt hier von Optimieren reden, dann muss man sagen, dass es nicht so etwas gibt wie so einen scharfen Übergang zwischen Neulernen und Optimieren, sondern irgendwie hört irgendwann mal das Neulernen auf und das Optimieren von Bewegungen fängt an. Man kann sich da an meine Schnabel orientieren und sagen, naja, wenn so die Grobform einigermaßen zu erkennen ist, das heißt, wenn das Bewegungsziel unter erleichterten Bedingungen zuverlässig erreicht wird, dann kann man sagen, dann ist die Phase des Neulernens abgeschlossen und danach folgt dann das Optimieren. Ziele des Optimierungstrainings sind zum einen die Automatisierung, und dann unterscheiden wir zwischen geschlossenen und offenen Situationen, das hatten wir schon ganz zu Beginn der Vorlesung einmal. Äh, geschlossene Situationen sind die Situationen, an denen die äh, Umweltbedingungen vorhersehbar sind und einigermaßen konstant meistens und offene Situationen sind die, wo man sich nicht sicher sein kann, was als nächstes passiert, da die Umwelt immer sehr variabel ist, das heißt also die Unvorhersehbarkeit der Situation steht da im Vordergrund. Und bei diesen geschlossenen Situationen geht es darum, die Bewegung möglichst zu stabilisieren, das heißt, dass man so etwas wie eine Zielbewegung stabil hinkriegen kann, also zum Beispiel beim Turnen immer regelmäßig ein Salto vorwärts gehockt steht oder ähm, im Wasserspringen einen dreieinhalbfachen Salto mit einer Schraube immer gut hinkriegt. Ähm, bei offenen Situationen ist es so, dass man möglichst angepasst reagiert, dass also wenn der Gegner irgendwie einen Angriff startet im Judo, dass ich auf diesen Angriff flexibel und gut reagieren kann, so dass ich also nicht auf die Matte geworfen werde um alle dies zu erreichen, muss sowohl die Wahrnehmung optimiert werden und dann natürlich auch das Prädiktorsystem und das Kontrollsystem. Wenn man sich die Lern- und Trainingsziele nochmal bildlich anguckt, dann haben wir zuerst einmal die Phase des Neulernens und danach ähm, splittet sich das in ähm, die Stabilisierung bei geschlossenen Fertigkeiten, die Variable Verfügbarkeit in offenen Situationen und beides, sowohl die Stabilisierung als auch die Variable Verfügbarkeit kann automatisiert werden. Wenn wir ähm, von ähm, Optimierung reden und dann ähm, im Hinblick auf das Ziel der Optimierung von Expertise, dann gibt es äh, eine Expertiseforschung, die unabhängig davon ist, was denn eigentlich, worin denn eigentlich die Expertise bestehen soll. Und da gibt es eine Idee, die Ericsson und Kollegen in die Wissenschaft eingeführt haben, nämlich, dass man zehn Jahre Deliberate Practice braucht, um in einer Domäne ein Experte zu werden. Deliberate Practice heißt also, dass man tatsächlich richtig konzentriert übt. Das heißt, und das wusstet ihr auch schon immer, um richtig gut zu werden, braucht es viele viele Wiederholungen. Diese Wiederholungen sollten aber Variationen beinhalten. Das ist also das Ergebnis der sportwissenschaftlichen Forschung. Zum Beispiel, wenn man sich das Torschusstraining anguckt, dann kann variiert werden die Ausgangsbedingungen, also dass man einen ruhenden Ball versucht ins Tor zu schießen, aber auch nach einem Zuspiel und dann kann man zuerst ein flaches Zuspiel, ein halbhohes Zuspiel, dann ein hartes Zuspiel, dann kann man sich den Ball noch von unterschiedlichen Winkeln zuspielen lassen. Einmal so tendenziell von der Torauslinie oder von einem seitlichen Zuspiel oder am schwierigsten ein Zuspiel von eher hinten, das wären die Variationen der Ausgangssituation. Die Zielvorgabe kann natürlich auch variiert werden, also entweder in die rechte oder linke Ecke zu schießen oder flach oder halb hoch oder unter die Latte den Ball zu setzen und die Druckbedingungen können auch noch variiert werden, unter denen die Optimierung stattfindet, also zum Beispiel dadurch, dass eine Gegnerbehinderung stattfindet oder dass das Ganze unter konditioneller Belastung oder unter Zeitdruck passieren muss. Diese Wiederholungen mit Variation sind also tatsächlich ähm, das, was die Sportwissenschaft empfiehlt. Hier war das ein Beispiel einer ähm, offenen Situationsbedingung im Fußball, wo man Gegner hat, die das Spiel eben offen gestalten. Das ist auch prinzipiell im, ähm, in geschlossenen, ähm, bei geschlossenen Fertigkeiten der Fall, wobei da äh, die Variation deutlich geringer ausfallen wird. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht von einer ähm, Entdeckung, die Special Skills genannt wird. Ähm, und zwar hat da, haben da Keatsch, Lee und Schmidt eine ganz interessante Untersuchung gemacht. Sie haben sich den Basketball Freiwurf angeguckt und dieser Freiwurf ist sowas wie eine Special Skill. Ähm, dieser Freiwurf, der wird immer ähm, viel häufiger trainiert als Würfe aus anderen Positionen. Und was die gemacht haben ist, die haben hier die Distanz in Fuß variiert zum Korb und haben sich von Expertinnen und Experten angeguckt, wie viel Prozent Treffer sie denn so haben und haben hier aus 21 Fuß 40 Prozent Treffer, aus 18 Fuß haben sie ungefähr etwas über 60 Prozent Treffer und aus 12 Fuß 80 Prozent Treffer, aus 9 Fuß haben sie 85 der Treffer und haben da sozusagen eine Gerade durchgelegt und haben gesagt, das ist so ungefähr das Verhältnis von Distanz zu Trefferwahrscheinlichkeit und haben sich dann die Freiwurfdistanz von 15 Fuß angeguckt und tatsächlich ist es so, dass dort ähm, die ähm, Anzahl der Treffer höher ist, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre und das führen sie darauf zurück, dass die ähm, Expertinnen und Experten einfach sehr, sehr oft diesen Freiwurf trainiert haben, öfter als von anderen Distanzen und dadurch einfach eben besser geworden sind. Was im Prinzip auch heißt, naja, das mit dem Variieren ähm, ist so eine Sache. Es könnte auch sein, dass Variationen nicht dazu dienen, dass genau diese eine Aufgabe, diese eine geschlossene Aufgabe, der Basketballfreiwurf ist ja eine geschlossene Situation, wo alle Umweltbedingungen vorhersehbar sind, dass die auch genau besser wird. Allerdings ist es natürlich trotzdem so, dass auch innerhalb dieses Basketball-Freiwurfs gewisse Variationen möglich sind. Also ich kann zum Beispiel den Freiwurfwinkel ein bisschen höher ansetzen und dafür ein bisschen doller werfen oder ich kann genau die die, na, was ist das, die Gradzahl da, 42 Grad oder so ähm, ansetzen. 42, ich bin mir nicht sicher, also die Gradzahl vergesst mal lieber ähm, und dann ein bisschen langsamer werfen oder ich kann auch wiederum einen flachen Winkel nehmen und ein bisschen schneller werfen, ein bisschen mehr Rotation geben. Das sind alles Dinge, die innerhalb des Freiburgs auch noch variiert werden können. Gut, Um aber nochmal den Bogen zu schließen, Sie haben sich dann genauso auch die Sprungwürfe angeguckt und zwar aus den gleichen Distanzen und haben hier wieder die Distanzen variiert und die Trefferwahrscheinlichkeit der Sprungwürfe sich angeguckt, auch wieder von 9, 12, 18 und 21 Fuß und haben da auch wieder eine Gerade durchgelegt und haben vorhergesagt, dass bei einer 15 Fuß Entfernung der Sprungwurf ungefähr zu 75 erfolgreich sein sollte und das war er auch tatsächlich. Das heißt, der, der Freiwurf im Basketball wird ja nie als Sprungwurf ausgeführt und deswegen wurde er auch nicht so häufig trainiert und deswegen ist er also auch dann ähm, genauso erfolgreich wie vorhergesehen und eben keine spezielle, ähm, kein Special Skill. Okay, ähm, wenn wir jetzt also festgestellt haben, dass eine Variation der Übungen sinnvoll ist, also dass man zum Beispiel die Entfernung vom Korb durchaus variieren sollte, wenn man trainiert, dann ist noch die Frage nach der Organisation dieser Variation. Man könnte zum Beispiel in einer Trainingseinheit 50 Schuss von der Freiwurflinie, dann 50 Schuss von 12 Fuß und 50 Schuss von 18 Fuß machen jeweils im 50er Block. Das wäre unterm Strich genauso viel Variation, wie wenn man immer abwechselnd ähm, 12, 15, 18, 12, 15, 18 oder sogar randomisiert übt, dass man sagt, ähm, man stellt sich einfach dahin, wo man steht zwischen 12, 15 und 18 und wirft den Ball rein. Ähm, das ist der Unterschied zwischen einem randomisierten Üben oder einem geblockten Üben? Und diese Form nennt sich, oder was dabei entsteht, nennt sich der Kontextinterferenzeffekt. Denn der Kontext wechselt immer wieder, wenn ich die Umweltbedingungen variiere, und dadurch, dass der Kontext wechselt, interferiert er mit dem vorherigen Versuch. Deswegen nennt man das Ganze einen Kontext-Interferenzeffekt. Und die Idee ähm, zur Erklärung, dass ähm, es also sinnvoller ist, ähm, randomisiert zu üben, ähm, kommt aus der Rekonstruktionshypothese und die besagt, wenn ich 50 Schuss aus, von einer Position im Block mache, dann ähm, gewöhne ich mich sozusagen an eine Bedingung, stelle mich auf eine Bedingung ein und brauche mich nicht umstellen auf neue Bedingungen, aber dieses Umstellen auf neue Bedingungen, das heißt, dass ich immer wieder die Bedingungen rekonstruieren muss, in der ich mich befinde, das ist ein sinnvoller Effekt, der Lernen verbessert. Ein Beispiel von Badminton-Aufschlägen, das ist eine Untersuchung von Good und McGill aus dem Jahr 1986. Ähm, die haben hier ähm, eine Gruppe gehabt, die so ein Blocked-Practice haben, also die immer so Blöcke von Badminton-Aufschlägen gemacht haben und dann eine Random-Practice, wo das immer durcheinander lief und hier haben so verschiedene Trainingsblöcke gezeigt und was man sieht, die Entwicklung zwischen dem randomisierten und dem geblockten ist ungefähr gleich, sie werden also besser, aber insgesamt hat man Vorteile für die, die ähm, geblockt trainieren. Das gilt aber eben nur während des Trainings. Ähm, wenn dann das Training ähm, vorbei ist und man guckt eine Woche später, was behalten wurde oder man guckt einen Transfertest, wo so ähnliche Bedingungen stattfinden, dann sind diejenigen, die in zufälliger Reihenfolge geübt haben, deutlich besser als die, die im Block trainiert haben. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis für das Trainieren, denn nicht immer ist es so, dass die Übungen, die im Training zu besseren Leistungen führen, eine Woche später dann auch im Behaltenstest ähm, besser gelernt wurden, sondern es kann durchaus sein, und das ist eben hier so der Fall gewesen, dass zwar im Training die besseren Leistungen durch diese geblockten Übungsreihe ähm, zu beobachten war, dass aber, wenn man sich die Lernleistungen anguckt, diese Random Practice deutlich besser ist. Also Hinweis an alle, die üben oder trainieren mit Kindern, Athleten, Athletinnen. Ähm, denkt genau darüber nach, es ist nicht immer so, dass wenn es im Training super läuft, dass das dann transferierbar ist auf Lernleistungen, die später dann ähm, im Wettkampf oder beim Test ähm, tatsächlich stattfinden. Okay, Der Kontextinterferenzeffekt gilt häufig, aber nicht immer. Ähm, die Wirkung kann halt abhängig sein von der Art der Aufgabe, von den Eigenschaften des Lerners. Ähm, Überforderungen sind auf alle Fälle zu vermeiden. Das heißt, wenn die Lerner überfordert sind durch dieses viele Durcheinander, dann muss man das ein bisschen abbauen. Ähm, das Variationstraining ähm, hat Hosner 1991 schon mal ähm, vorgestellt ähm, und das Prinzip der randomisierten Variation. Ähm, bei Überforderungen, und das, darauf spricht er dann an, muss zunächst die Varianz reduziert werden im Hinblick auf das Ausmaß und die Wettkampfrelevanz und dann kann man systematisch ähm, die Regeln ähm, ändern. Ähm, Beispiel beim Volleyball Angriffsschlag ich habe hier den Zuspieler und hier ähm, ist die Aufgabe des Zuspielers, verschiedene hohe Pässe zu spielen. Der Angreifer soll den immer auf einen Punkt schlagen, dann in der nächsten Übungseinheit ähm, soll er die Länge der Pässe verändern, der Angreifer soll immer ähm, ein Ziel treffen, danach die Entfernung von Netz variieren ähm, und der Angreifer soll schlagen. Danach gibt es dann ähm, einen Standardpass, aber die Zielbedingungen sind unterschiedlich und schließlich dann zum Schluss ähm, so soll sowohl das Zuspiel als auch die ähm, Ziele variiert werden. Es gibt noch eine weitere Form, ähm, wie man Variation in die äh, Übungsbedingungen reinbringen kann, ähm, nämlich das differenzielle Lernen. Da wird die Variation sozusagen auf die Spitze getrieben und es wird eine möglichst große, große Differenz zwischen jedem einzelnen Übungsversuch gefordert. Ähm, außerdem kommt dazu, dass keine Rückmeldungen gegeben werden, damit ähm, sich die Athleten sozusagen selbst organisieren können und selbstständig das lernen können. Und auch da zeigt sich, ähm, dass es bessere Ergebnisse im Behaltenstest gibt, als wenn man konventionell übt, wobei da meistens konventionelles Üben nicht so richtig gut definiert wird. Wenn man die Effekte des differenziellen Lernens aber vergleicht mit denen im Kontext Interferenzeffekt, dann bringt das keine zusätzlichen Lerngewinne und insofern, wenn ihr also mal den Begriff des ähm, differenziellen Lernens hören solltet, ähm, seid da ein bisschen skeptisch. Also das mit der maximalen Differenz, ähm, das funktioniert nicht immer besonders gut. Schließlich kann man noch die Wahrnehmung optimieren, ähm, das heißt ähm, immer in einer spezifischen Situation der Sportart können die Wahrnehmungsbedingungen ähm, verändert und variiert werden. Ähm, Ziele ist zum Beispiel ähm, das Eröffnen neuer Wahrnehmungsinhalte, also zum Beispiel wenn ich als Angriffsspieler im Beachvolleyball es gewohnt bin, ähm, auf den Ball zu gucken, anzulaufen und dann zu schlagen, ähm, dann entgeht meiner Wahrnehmung komplett die gegnerische Angriffs äh, Abwehrformation äh, und erfahrene Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer, die laufen an, dann gucken sie noch mal schnell rüber ins gegnerische Feld, wie denn die Abwehrformation steht und dann gucken sie wieder auf den Ball, springen ab und schlagen den Ball und im Idealfall den Shot genau dahin, wo ein, freier, ein freies Feldteil im gegnerischen Feld ist. Das heißt, da müsste man erstmal überhaupt den Athleten zeigen, dass da irgendwas, dass da irgendein freier Raum ist, auf den man gucken kann. Das kann man zum Beispiel trainieren, indem man auf die Grundlinie einen Gegenspieler oder eine Gegenspielerin stellt und die kriegt die Aufgabe, sich in eine Ecke zu bewegen und der Shot soll genau in die andere Ecke gehen. Das zweite, was optimiert werden kann, ist das Erkennen aufgabenrelevanter das kann zum Beispiel durch videobasiertes Training passieren, dass man die Spielrichtung eines Aufschlags im Tennis erkennt. Dazu kann man sich Videos oder am besten noch lebensgroße Projektionen auf eine Leinwand anschauen, wo ein Gegner einen Tennisaufschlag macht und dieser Film über diesen Tennisaufschlag wird dann einfach irgendwann mal angehalten und man muss sagen, ob der Aufschlag wohl auf die Vorhand oder auf die Rückhand kommt und danach äh, lässt man dann den Film weiterlaufen und dann wird geguckt, ob das richtig war oder nicht und so wird ähm, die Wahrnehmung geschult ähm, anhand dieser ähm, relevanten Merkmale, die man dann ähm, mehr oder weniger implizit lernt. Also keiner kann genau sagen, woran kann man denn exakt sehen, dass der Ball auf die Vorhand oder auf die Rückhand kommt, außer natürlich am Ballflug, aber dann ist es oft zu spät. Aber wenn man sich da häufig verschiedene Spieler anguckt, dann lernt man implizit die Merkmale, auf die es dabei ankommt. Natürlich kann man schon ein bisschen Überlegungen anstellen, woran man das erkennen kann und das wurde auch untersucht, aber es ist trotzdem ganz hilfreich, das implizit zu lernen. Schließlich kann man noch eine Blickstrategie lernen, zum Beispiel als Torwart kann man beim Elfmeter ähm, von einem ähm, Trainer oder auch sonst wie ähm, eine Blickstrategie verordnet bekommen. Typischerweise wäre das so, dass man zuerst aufs Gesicht guckt, wo guckt er hin, ähm, dann beim ähm, Anlauf, wenn er anläuft auf die Hüfte und dann auf das Standbein und dann also sind das so die drei Blickpunkte, die man beobachten sollte als Fußballtorhüter. Und der letzte Schritt zur Optimierung der Wahrnehmung ist noch das Lernen der Verbesserung taktiler und auditiver Wahrnehmung, dass man zum Beispiel, klar ist es beim Basketball, wenn man dribbelt ohne hinzugucken, dass man dann Vorteile hat, weil man eben mit dem Blick sich die Gegner und die Mitspieler angucken kann und das kann man natürlich dann so trainieren, dass man irgendwie so eine Sonnenkappe verkehrt rum ähm, aufs Gesicht setzt und ähm, dadurch den Blick wegnimmt und dann muss man sich eben nur auf das Hören und das Fühlen verlassen, um den Basketball vernünftig zu trippeln. Das waren also ähm, die Schritte für das Optimieren. Allerdings habe ich hier jetzt im Wesentlichen das Stabilisieren und die Variable Verfügbarkeit thematisiert und im nächsten Schnipsel geht es um das Automatisieren.